Eine Minute Social Media mit Frag den Roger auf Instagram, Facebook und anderen Social Media Kanälen. Heute geht es ums Thema der Emojis, um diese zu nutzen, zum Beispiel um ein bisschen Aufmerksamkeit zu generieren. Und diese Aufmerksamkeit generierst du, indem du ein, zwei Emojis in deinen Text einbaust, zum Beispiel bei deinen Posts oder auch bei deiner Werbung. Wichtig ist nur, dass du es damit nicht übertreibst und vor allem auch ganz wichtig, es sollte irgendwie zum Thema passen. Du kannst natürlich auch, wenn du einen längeren Text schreibst, entsprechend ein bisschen länger damit äh, sagen wir mal spielen, auch ein bisschen mehr Emojis reinpacken. Da ist da überhaupt kein Problem, aber wie gesagt, übertreiben sollt du es, solltest du es nicht, sondern äh, wirklich das Ganze ein bisschen kurz halten.